Das beste Zusatzeinkommen für Frauen. Was genau soll denn das bitte sein? Immer wieder passiert es mir, wenn ich mit Menschen über mein Zusatzeinkommen spreche und ihnen erkläre, was genau ich für mein zusätzliches Einkommen mache, dass dann kommt, aber warum soll das so toll sein? Warum soll das genau das Richtige für mich sein? Und ich musste ehrlich sagen, diese Frage musst du dir selber beantworten, aber ich rate dir, schau es dir doch mal genauer an. Ganz unverbindlich, hör es dir an, prüfe deine Möglichkeiten, überleg, ob es für dich in Frage kommt und was hast du schon großartig zu verlieren. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Donnerstagabend ist es Zeit für ein neues Video und heute geht es in meinem video darum was genau ist eigentlich das perfekte zusatzeinkommen für uns das perfekte zusatzeinkommen für uns frauen und natürlich ist jeder von uns unterschiedlich ja der eine sagt ach ich habe diese qualitäten ich habe andere vorzüge ich mache das gerne ich bin gerne kreativ ich arbeite gerne mit menschen ich bin lieber äh, ich arbeite lieber alleine und jeder soll für sich entscheiden was sein perfektes zusatzeinkommen ist wenn er denn eines generieren möchte Viele meinen ja vielleicht, sind sie sind auch zufrieden, dann solltest du lieber dieses Video abschalten. Aber wenn es dich interessiert, welche Möglichkeiten es für dich geben kann, dann bleib doch mal kurz dran. Mein Zusatzeinkommen finde ich sehr perfekt, gerade für uns Frauen, für uns Mütter, denn du bist ein eigener Chef. Du kannst selber bestimmen, wann du arbeitest, wie oft du arbeitest. Das heißt, du hast keine Vorgaben, ob du jetzt zehn Stunden in der Woche machen musst oder ob du jetzt nur fünf Stunden in der Woche schaffst ob du immer nur montags, mittwochs und donnerstags arbeitest oder ob du sagst, nein, das Ganze schaffe ich nur am Wochenende, wenn mein Mann zu Hause ist oder ich jemand für die Kinder habe, das ist überhaupt kein Problem. Denn bei der Möglichkeit, die ich dir biete, ein Zusatzeinkommen dir zu erarbeiten, geht es einfach darum, dass du anderen Menschen zeigst, wie sie sich besser fühlen können, wie sie sich ja, wohler fühlen können in ihrer Haut, vielleicht mehr Energie, mehr Vitalität bekommen. All das indem du ihnen einfach Produkte zeigst, die du natürlich vorab selber testen musst und von denen du überzeugt sein musst. Denn eines kann ich dir gleich sagen, wenn du dich für diese Möglichkeit entscheidest, dass du dir etwas dazu verdienen möchtest und du kommst mit dem Produkt nicht klar, dann rate ich dir gleich, wechsle lieber die Firma, mit der du zusammenarbeitest oder such dir eine andere Möglichkeit, dir etwas dazu zu verdienen. Ganz wichtig ist nämlich, dass du hinter den Produkten stehst. Aber nun zur Arbeitsweise. Wie kannst du denn wirklich dir hier etwas verdienen? Das kannst du selber bestimmen. Das heißt, du kannst selber entscheiden, ob du einzeln mit Leuten sprichst. Zum Beispiel bei dir zu Hause, indem du Freunde einlädst, indem du vielleicht eine Freundin jeweils nur einlädst und immer Einzelgespräche machst. Oder ob du jetzt größere Infoabende machst, wo du sagst, du hast eine Gruppe von vier, fünf Leuten. Und du erzählst ihnen einfach etwas über deine Firma, über deine Produkte. Sie können das testen und dann kann jeder natürlich freiwillig entscheiden. Natürlich kannst du auch hergehen und sagen, du möchtest online arbeiten, wenn du ja der, der Typ dazu bist. Du hast die freie Wahl, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du jemand bist, der sich einfach wohlfühlt, wenn er noch größere Gruppen macht, kannst du das auch machen. Du siehst also, du bist total unabhängig. Du kannst das selber entscheiden. Und bezüglich der Zeit, ich habe dir schon gesagt, du hast keine Vorgaben, wie oft, wie lange du arbeiten musst. Aber du solltest halt immer wieder kontinuierlich etwas machen. Wie genau du das machst, das ist ganz allein deine Entscheidung. Und warum ich so überzeugt bin von den Produkten, die ich anderen Menschen weiterempfehle, denn darum geht es eigentlich in dieser Möglichkeit, die ich dir heute zeigen möchte, anderen Menschen Produkte weiterzuempfehlen, von denen ich selber begeistert bin, ich weiß einfach, die Firma, mit der ich zusammenarbeite, ist schon seit über 40 Jahren auf dem Markt. Das heißt, ich kann darauf vertrauen, dass die seit über 40 Jahren höchste Qualität produzieren. Und ich spüre einfach, dass es mir gut tut. Ich verwende die Produkte nicht erst seit wenigen Monaten, nein, mittlerweile schon seit über 10 Jahren an mir selber, für meine Familie. Und ich merke einfach, wie wohl ich mich damit fühle. Und deshalb kann ich ganz und vollkommen mit ganzem Herzen das weiterempfehlen. Ich lade dich also ein, wenn du Interesse hast, dir ein Zusatzeinkommen aufzubauen. Wenn du offen bist, wenn du gerne mit Leuten sprichst, dann melde dich doch einfach bei mir. Wir setzen uns unverbindlich zusammen. Wir können gerne telefonieren, übers Internet kommunizieren, so wie du möchtest. Und ich zeige dir noch mal näher, was genau, wie das genau abläuft. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir einfach. Ich schreibe dir den Link unten in die Beschreibung rein. Es ist www.petralesacher.com Und dann machen wir uns einen unverbindlichen Termin aus. Ich freue mich schon irrsinnig auf dein Feedback. Vielleicht hast du ja schon Erfahrung in diesem Bereich Empfehlungsmarketing. Oder vielleicht sagst du, ja, das Thema würde mich wirklich interessieren. Ich hätte gern mehr Infos dazu. Dann melde, mich, melde dich einfach bei mir. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wir hören uns spätestens nächste Woche. Bleib gesund, deine Petra.